Smarana, liebes Menschenkind, liebe Menschenfamilie. Voller Freude begrüße ich dich zu dieser Meditation als Vorbereitung für das folgende Channeling. So beginne nun das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet, die Nähe Gottes zu fühlen. Und so wirst du mit jedem Atemzug das Licht von Gottes Nähe fühlen. Gott ist bei dir und er wird uns heute begleiten mit seiner Liebe und mit seinem Licht bei der Botschaft, die wir gleich empfangen werden. Versuche du in dieser Wundervollen Smarana-Energie zu bleiben und lass dich einfach tragen, denn alles, was wichtig für dich ist, wird zu dir kommen. So rufe ich die Engel der Wahrheit. Und schon strömt ein das helle Licht der Wahrheit, das leuchtende Licht des Vertrauens und der Klarheit. Wir sind die Engel der Wahrheit welche heute zu dir sprechen und wir beobachten all das was geschieht auf der erde mit großer aufmerksamkeit so möchten wir dich lieber mensch heute unterstützen in deiner klarheit und klarer zu werden. Und so werden wir mit deiner Erlaubnis eine Reinigung deiner Gedanken durchführen. Wir werden dich von dem befreien, was dich belastet, was dich schwach macht. Wir werden dich von negativen, hinderlichen Energien befreien welche vom Kollektiv auf deinen Schultern lasten und vielleicht gar nicht zu dir gehören. Und so freuen wir uns sehr, für dich wirken zu dürfen. Denn wir tun dies in der größten Wahrhaftigkeit, Achtsamkeit und in dem Bewusstsein, der höheren dimensionen der liebe und wenn du bereit bist werden wir jetzt beginnen und so lass nun all das was dich belastet nach oben kommen wir werden es in unsere hände nehmen und dich davon befreien wir werden all das, was schwer für dich ist, in Licht und Liebe transformieren. Dies geschieht in der tiefsten Liebe der Engel. Und vielleicht fühlst du schon, wie wir für dich wirken wie die Reinigung deiner Gedanken geschieht und wie es dir leichter wird, wie du fühlst, wie die Last von dir abfällt, welche du getragen hast. Und nach einer Weile, wenn die Reinigung vollzogen wurde, führen wir dich in deinen Seelengarten. Denn in deinem Seelengarten befindet sich ein wunderschöner Platz. Und wir sind sicher, dass du diesen Platz finden wirst. Denn deine Seele, sie wird dich führen. Und so stehst du schon direkt vor diesem Platz. Es kann sein, ein, ein Berg, eine Anhöhe, ein Riff, ein aussichtsturm es ist auf jeden fall etwas hohes wo du ganz oben drauf stehst und jetzt in diesem moment fließen die energien der klarheit zu dir ein denn du wurdest ja gereinigt dein geist ist frei So fließt die klarheit durch deine gedanken durch dein herz und lässt dich sicher sein lässt dich wissen und fühlen was für dich richtig ist vielleicht empfängst du jetzt bilder und visionen deiner seele dann nimm dir ein wenig Zeit und genieße all das, was dir jetzt gezeigt wird. Es sind die Bilder deiner Seele. Es ist deine eigene Wahrheit, die du jetzt in diesem Moment spürst, welche dein Herz öffnet. Und deine Seele, sie lächelt, sie freut sich, denn je klarer deine Gedanken sind, umso leichter kann sie dich durch dein Leben führen. Und so genieße diese Energie, die wir dir schenken, aus großer Freude schenken. Und so tragen wir dich und deine Seele über die Linien der Zeit, so dass du jetzt einen Blick auf die Erde werfen kannst. Deine geliebte Erde, betrachte sie, betrachte sie mit deiner neuen Klarheit und sende ihr jetzt genau die Energie welche unsere Erde braucht. Und vielleicht ist es ja Frieden, Liebe, Wahrheit, Vertrauen und Licht. So schwebe noch ein wenig über den Wolken in der Freiheit, der unbegrenzten freiheit deines bewusstseins und erkenne dass du ein teil vom großen und ganzen bist dass die vollkommene liebe aus der schöpferkraft bei dir ist und fühle wie du so unendlich geliebt wirst. Wenn wir dich jetzt sanft und sicher zurück zu dir in deine Dimension hineinbringen, in dein Zuhause. Dort angekommen spürst du, wie dein Kopf ganz klar geworden ist. Du spürst eine neue Freiheit in deinen Gedanken und eine große Leichtigkeit. So verabschieden wir uns von dir voller Liebe und danken dir für deine Aufmerksamkeit. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in dein Hier und Jetzt zurück, bist wieder ganz da, bewegst Hände und Füße. Atmest noch einmal tief ein und aus und fühlst diese wundervolle neue Freiheit in dir. Ich danke euch sehr, dass ihr die Zeit mit mir geteilt habt und ich umarme euch jetzt mal alle ganz liebevoll. Habt eine gute Zeit. Und wenn euch die Botschaft gefallen hat und ihr immer wieder neue Botschaften erhalten möchtet, dann abonniert meinen Kanal, indem ihr hier auf die Kugel klickt. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe, bis bald.